Es geht los mit der Erstellung einer Eröffnungsbilanz. Dazu haben wir hier unseren Kontenplan, also alle Konten aufgelistet. Ich brauche natürlich jetzt mal hier die Bestandskonten und da gebe ich quasi aus dem Inventar den Bestand ein, was ja dann dem Anfangsbestand in der Bilanz entspricht. Eigenkapital wird dann berechnet und ich gehe mal zur Eröffnungsbilanz. die sieht dann folgendermaßen aus: Aktiv- und Passivseite und entsprechend die Konten sortiert. Jetzt öffne ich mein zweites Fenster und zwar schauen wir uns gleich mal die T-Konten an. In dem Moment, in dem ich einen Anfangsbestand eingebe und hier diese dann in der Bilanz auftaucht, wird auch das Konto eröffnet. Bei den Aktivkonten haben wir hier den Anfangsbestand im Soll, Konto Grundstücke hier mit 200.000, Betriebs- und Verwaltungsgebäude hier 800.000 entsprechend und wenn ich mal runter scrolle, zu den Passivkonten, Eigenkapital, Anführungsbestand im Haben und bei den anderen Passivkonten genauso. So, wenn ich jetzt ein Konto vergessen habe, zum Beispiel Konto Maschinen, soll hier vielleicht noch mit rein, gehe ich zurück zu den Einstellungen, zum Konto Maschine, sage ja, das möchte ich verwenden und dann gebe ich meinen Wert ein, machen wir mal 85.000 und dann sieht man hier schon, das wird hier beim T-Konto hier eingefügt und auch in der Bilanz taucht es dann hier an der richtigen Stelle auf. Ja, die Eröffnungsbilanz ist erstellt, die t konten sind eröffnet, das heißt, ich kann jetzt schon mit dem Buchen anfangen. Dazu gehen wir auf das Rechenblatt Kontierung und hier können wir jetzt Buchungssätze eingeben, die sind hier also mit einer laufenden Nummer durchnummeriert und da habe ich hier also ganz viele Möglichkeiten. Hier gehen wir die Sollbuchung ein, wir fangen mal ja, mit einem ganz normalen Buchungssatz an. Und zwar kaufen wir Werkstoffe ein. Das heißt, ich brauche das Konto 6000 AWR. Dann natürlich die Vorsteuer. So, das taucht jetzt hier in meiner Auswahlliste nicht auf. Das liegt daran, dass es bei den Einstellungen hier nicht ausgewählt ist. Konto verwenden setze ich hier auf Ja. Und dann kann ich bei der Kontierung das Konto dann dementsprechend auswählen. Das ganze dann an Verbindlichkeiten. Gehen wir mal davon aus, es ist ein Kauf auf Rechnung. Das ganze kostet 2000 Euro netto. So, Umsatzsteuer können wir natürlich berechnen. Und dann ebenso den Bruttobetrag. So, jetzt schauen wir mal in die T-Konten rein zum Konto 6.000 AWR, da ist jetzt hier der Betrag eingegeben auf der Sollseite 2000, Konto Verbindlichkeiten. Schauen wir uns das hier auch gleich an, Konto, Verbindlichkeiten. So, das sind ich jetzt zwei Gegenkonten, deswegen ist es ein bisschen klein geschrieben, mit 2380 Euro. Und im Konto Vorsteuer wurde hier auch richtig gebucht, 380 Euro in Soll. Dann machen wir mal einen zweiten Geschäftsfall, und zwar bezahlen wir die Rechnung gleich. Das heißt die Verbindlichkeiten buchen wir im Soll 2380, ich kann den Betrag aber auch übernehmen. Das Ganze machen wir per Banküberweisung. So, schauen wir uns das Konto Bank hier gleich an, Buchung im Haben. Wir hatten hier Anfangsbestand um 25.000, jetzt haben wir eine Minderung um 2.380 im Haben gegen Kontoverbindlichkeiten. Und auch da haben wir dann hier im Soll jetzt die Buchung 2.380 gegen Kontobank. So, jetzt machen wir noch eine, eine laufende Buchung im Jahr noch. Und zwar kaufen oder wir verkaufen Fertigerzeugnisse. Das heißt an 5 Falsches Konto. 5000 Umsatzerlöse für fertige Zeugnisse. Und die Umsatzsteuer, die fehlt mir jetzt da auch. Das heißt, ich wähle die hier auch aus, möchte die verwenden. Dann kann ich damit auch buchen. So, gehen wir davon aus, wir verkaufen. Eigene Erzeugnisse für 5.000 Euro, damit wir auch schön hier einen Ertrag machen. Beide Beträge zusammen, gibt dann den Bruttobetrag. Ja, und das soll es erstmal gewesen sein zu den laufenden Buchungen. ist natürlich äh, ein bisschen unrealistisch, aber wir wollen ja nur das Prinzip verstehen. Hier also Eintrag der laufenden Buchungen, was dann dazu führt, dass hier... Die T-Konten automatisch gefüllt werden. Kontrollieren wir das nochmal hier. Forderungen, Buchung im Soll 5950 gegen Konten OEFE und Umsatzsteuer bei der Umsatzsteuer. Die ist hier mit der Habenbuchung 950 gegen Konto Forderungen und hier beim Konto OEFE 5000 im Haben und gegen Konto Forderungen. Also wir gehen jetzt mal unrealistischerweise aus, dass wir nach drei Buchungen schon am Jahresende angekommen sind. Und wir müssen jetzt die Konten abschließen und dann ermitteln, wie viel Gewinn und wie viel Verlust vorliegt. Das heißt, wir fangen mit dem Gewinn- und Verlustkonto an. Das hat hier ein eigenes Rechenblatt. Das ist noch leer, aber da müssen jetzt hier die Aufwendungen und der rein. Dazu schauen wir uns mal die Erfolgskonten an. Da haben wir ja nur zwei Stück, nämlich einmal 5000 UFE. Und 6000 ABR. So, dann habe ich jetzt die Möglichkeit hier oben einzustellen. Saldo, ja, Dann werden mir hier die Saldobeträge angegeben. Wir haben hier jeweils nur eine Buchung. Das heißt, das ist natürlich auch recht einfach. Wir haben hier 5000 auf der Wert höheren Seite, 0 auf der Wert geringeren Seite. Das heißt, wir müssen hier ein Saldo bilden in Höhe von 5000 Euro. Und das wollen wir jetzt buchen. Das heißt, ich fange hier mal mit dem Konto. 5000 UEFE an. Ich brauche hier also eine Sollbuchung in Höhe von 5000 Euro. So, und dann sieht man schon hier, jetzt ist das Konto ausgeglichen, auf beiden Seiten derselbe Betrag, das heißt, das Konto ist abgeschlossen. Jetzt brauche ich nur ein Gegenkonto und dieses Gegenkonto ist das Konto Gewinn und Verlust. So, das steht hier oben in der Liste. 5000 so, Was ist jetzt passiert? Hier ist das Gegenkonto angetragen und wenn ich jetzt zum Konto Gewinn und Verlust gehe, habe ich hier auf der Habenseite meinen Ertrag drin mit 5000 Euro. So das gleiche mache ich jetzt mit dem Aufwandskonto. Das ist ja hier das Saldo auf der Habenseite, 2000 die werthöhere Seite. Dementsprechend buche ich im Haben 2000. So, jetzt sind die Seiten klar, jetzt brauche ich noch das Gegenkonto, auch das ist das Konto Gewinn und Verlust mit 2000 Euro. Ist dann dementsprechend eingetragen und wenn ich jetzt das Konto, das T-Konto Gewinn und Verlust mir anschaue, hier auf der Zollseite 2000 Euro an Aufwendungen. Jetzt haben wir hier nur zwei Konten. Normalerweise würden da natürlich noch mehr drin stehen, besonders hier auf der Sollseite bei den Aufwendungen. Aber ich sehe jetzt hier auch gleich, wie viel Gewinn ich in diesem Jahr erzielt habe. Ich habe 5.000 Euro an Erträgen, 2.000 Euro an Aufwendungen. Auch hier kann ich mir das Saldo anzeigen lassen. Das sind natürlich dann logischerweise 3.000 hier auf der Sollseite, die gebucht werden müssen. So, das können wir also gleich mal machen. Gewinn und Verlust 3.000 so, jetzt brauchen wir das Gegenkonto und das Gewinn- und Verlustkonto wird natürlich auf das Konto Eigenkapital abgeschlossen. Wir haben ja Gewinn, Gewinn führt zu einer Mehrung des Eigenkapitals, Eigenkapital ist ein Passivkonto. Deswegen lautet hier, der Buchung setzt dann 8020 Gewinn und Verlust an 3000 Eigenkapital 3000 Euro. Damit ist hier auch das Konto Gewinn und Verlust abgeschlossen und wir haben hier den Gewinn ermittelt in Höhe von 3000 Euro. Nachdem jetzt die Erfolgskonten abgeschlossen sind, können wir uns um die Bestandskonten kümmern. Ich habe hier noch eingestellt, dass mir das Saldo angezeigt werden soll. Dann sehe ich also überall, wo es rot ist, diese Konten müssen noch abgeschlossen werden. Fangen wir hier mal mit den Grundstücken an. Da brauche ich hier eine Habenbuchung in Höhe von 200.000 Euro, um dieses Konto abzuschließen. Und da habe ich ja ein Konto, das ich dazu verwenden kann. Für die Bestandskonten nehme ich das Konto 8010 SPK. Und man sieht, das Konto ist damit abgeschlossen. Das gleiche mache ich hier mit dem Konto BVG, also Betriebs- und Verwaltungsgebäude. Da haben wir ein Saldo von 800.000 Und auch dieses Konto ist dann abgeschlossen. So, das mache ich dann mit den Aktivkonten ganz genauso. Jetzt machen wir noch ein Beispiel für die Passivkonten. Also zum Beispiel das Konto Eigenkapital. Da ist es ja andersrum. Wir haben hier das Saldo im Soll. Das heißt, ich buche dann 3,000 Eigenkapital. So, wie viel haben wir da? 1, 2, 5. 930 an 8010 SPK und damit ist auch dieses Konto abgeschlossen und dann mache ich hier bei den anderen Passivkonten weiter. So, ich habe jetzt mal die Fleißaufgabe hier beendet und alle Bestandskonten auch nochmal abgeschlossen. Man sieht ja bei den T-Konten nichts mehr rot, alle sind abgeschlossen. Ich habe hier mein Schlussbilanzkonto und dementsprechend dann auch hier meine Schlussbilanz mit der Aktiv- und der Passivseite. Und wenn wir uns hier mal das Eigenkapital anschauen, bei der Eröffnungsbilanz hatten wir hier 922.930 und dann haben wir ja ermittelt, wir machen 3.000 Euro Gewinn und diese 3.000 Euro, die sind hier also mit drin, das Eigenkapital hat sich dementsprechend gemäht und damit haben wir den Geschäftsgang beendet.